Jetzt können wir dann die Klimaanlage anmachen, <lacht> weil, okay. es, weil es einfach nur runter geht. Bye bye. hier kommt auch schon oft unfall vor ja, ja. ich meine äh, hier die steigung die gefälle das macht man auch oft schockiert also Schock. also die leute die halt noch nie dann hier lang Aha, gefahren sind ja. dann, weil die dann irgendwie mal ein bisschen äh, genervt sind ja also durch also ich meine ein bisschen äh, die sind ungewohnt, ja. Ja. also durch die Fahrt, durch die steile Straße hier, dann vielleicht äh, können die da nicht so ganz richtig das Auto lenken ja. und ja. dann fallen die dann runter im Tal rein ja. und sind auch schon viele Tote soweit der. Ja. Okay. Vielleicht dann ist ja das Auto auch noch nicht gut vorbereitet, ja, keine ja. gute Bremse und äh, das passiert. Ja. Okay. Ja, ja. Ja. Das ist auch schon. Eine gefährliche Strecke eigentlich für viele Leute. Ja, ja die ist schon die ist ja. so schlecht, die Strecke. <lacht> aber jetzt ist schon viel besser. Damals, vor, sage ich mal, vor fünf Jahren, das war noch äh, schlechter. Also Die Straße? Die Straße, meine ja. ich. Ja. Ja. Die Straße war schon schlechter, aber jetzt ist ja schon mehrmals wieder gebaut äh, worden ja. Äh, ist ja und es ist halt besser jetzt breiter und ja, ja. aber oft haben das Problem hier, dass der die Erde hier auf der linken Seite dann rutscht auch, oder auf der rechten ja. Seite auch. Ja. Das ist schon auch wieder eine gefährliche Biegung hier da, ja, ja. wenn man von unten hochkommt ja, dann kommt gleich die steile Straße hoch. <lacht> um. Aber das Auto ist gut soweit, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, Dieses Suzuki Auto ist schon sehr gut soweit. Ne? <lacht> Hat immer geschafft, ne? <lacht> Jetzt hier Besteigung oder was? Besteigung, äh, Bergbesteigung oder? Ja, für zum Fahren. Oder? Zum Fahren, eigentlich. Ja, also muss man halt nur ein bisschen aufpassen. Ja? Ja. Weil, äh, wegen äh, Erdrutsche oder vielleicht ist dann ein Baum umgefallen. Ja? Ja. Ja. Wenn irgendwie mal so starke Regen gibt, ja dann einfach mal so die Straße hier meiden erstmal. Ne? Ja, okay. vielleicht so nervös ja wenn man noch nie da hier lang gefahren ist ja auch mit dem roller muss man auch schon ja. aufpassen ne. oder vielleicht schon einfacher mit dem roller auch. Ja, Kartoffeln, äh, Erdbeeren, ja. Äh, Kohl, ja. Äh, Äpfel, ja, da gibt es auch schon Äpfel bei uns, äh, Äpfelplantage. Und die Gemüse bekommen wir meistens von äh, dem Ort hier Viele Gemüse von Zimbalun heißt das. Dieser Ort heißt Zimbalun, ja. Es gibt ja Zimbalun Lavang und Zimbalun Bumbung. Ja, also Zimbalun. Lavang heißt niedriger Zimbalun okay. und höherer höhere Zimbalun heißt ja, es dann. Ja? Das hier höhere Zimbalun oder Zimbalun Bumbung heißt es. Okay. Ja? Da gibt es noch weitere, der andere, das andere Zimbalun. Ja? aber diese die Leute hier leben viele auch von Tourismus ja weil viele auch schon oben auf dem Berg dann äh, unterwegs sind ja also ich meine die machen auch schon die Besteigung ja, ja. die Bergbesteigung ist dauert normalerweise äh, drei Tage ja? Ja. also ein Tag geht es dann hoch den ganzen Tag bis kurz vor dem Gipfel ja. und man übernachtet dort für eine Nacht, dass man am nächsten Morgen sehr früh dann aufstehen kann, ja? dass man auch äh, ca drei Stunden den Gipfel erreichen kann. In dem nächsten Morgen, ja, also dass man pünktlich dort um 6 Uhr bei dem Sonnenaufgang dann dort ist, ja, ja. auf dem Gipfel. Und dann geht es auch schon demselben Tag gleich runter zu dem Katersee und dann da. Äh, Übernachtet man so eine Nacht wieder. Ja. Okay, ja. Und dann der letzte Tag geht einfach nur runter. Ja. Ob man über Torean runtergeht oder hier nach geht, ja, oder, na, äh, dem Ballon zurückgeht, zurückkommt oder zu den Wasserfall, wohin wir jetzt fahren, da ist ja. auch schon wieder ein, der Ausgang ja, also für, für eine Besteigung. Ja. Ja, damals, ja, als ich noch jung war, also das war 1987. Ja, ja. Oder schon früher vielleicht. Ja. Nur einmal. Ja, das war noch keine guter Infrastrukturen, keine, kein Platz, wo man so Rast hat, ja, also wo man so Pause macht. Ja. Und dann jetzt die Gehwege, irgendwie die Gehwege irgendwie mal schon besser als damals. Ne. Ja, okay. Aber man braucht schon normalerweise eine Begleitung äh, von dem örtlichen Führer hier, ja. dass äh, alles dann mitgenommen wird. Ja, zum Essen zum Beispiel, es wird gekocht der ja, äh, da oben, ja und äh, vielleicht auch Wasser. Ja, ja, ja. normalerweise äh, wird alles dann so organisiert. Ja, das ist schon eine eine Luxuswanderung irgendwie, ja. <lacht> heißt das, ja, dass man nicht selber alles trägt, äh. ja. Sondern wird schon getragen. Aber wenn man das selber machen kann, ohne irgendwie so viel Verpflegung dabei zu haben, ja dann vielleicht das reicht es ein paar Brotchen oder so was, Wasser, das würde man schon schaffen. Ja. Aber drei Tage, ja also vielleicht reicht es nicht aus, ja, also wenn man halt nur Brot mitnimmt. Ja, klar. Ja, äh, ich habe ja damals gemacht ich, äh, mit äh, Freunden, die wir waren zu sieben, glaube ich, zu siebten. Ja. Ja. Und dann haben wir auch keinen, keinen Reiseführer oder keinen Begleiter damals mitgenommen. Ja. Da haben wir selber einfach so den Weg gefunden. Okay. Ja. Nur hast, da war auch schon ein bisschen äh, kritische Zeit damals, ja, als wir überhaupt kein Wasser mehr, kein Wasser mehr dabei hatten. Ja. Okay. Also war es schwierig und ja. Es würde gesagt, mit einem Re mit einem Reiseführer könnte man auch so Wasser unterwegs noch finden, Wasserquelle, ja? Ja, ja. Und konnten wir das nicht finden, ja? ja. Aber das haben wir dann geschafft. Aber dann müssen wir einfach mal so durchhalten. Ja? Ja, okay. Haben wir großen Durst, da und dann sind wir damals, ja, haben wir dann von der Ferne gesehen, das See, also dieser gerade ah, ja. da ist Wasser da. Und sind wir dann gerannt, zusammen alle, und ins Wasser reingestürzt und einfach so getrunken. Okay. Oh, wow. Ja, haben wir dann gelernt auf dem Rückweg, hier ja? haben wir dann auch schon so viel Wasser mitgenommen. Und, ja, da haben wir aber nicht bis zum Gipfel gegangen, äh, bin wir, sind wir nicht bis zum Gipfel, Gipfel gegangen und dann einfach, einfach nur geschafft da man übernachtet, also Zelten, äh, ja. äh, also Camping macht ja aber jetzt ballon äh, ist schon sehr populär geworden hier, hier kommen auch schon viele aus Malaysia aus Singapur äh, um den berg zu besteigen ja. okay. es gibt auch schon viele leute die gern wandern gern bergbesteigung machen oh, sogar sogar von der schweiz waren auch schon welche also sind auch schon immer europäer auch da es ja. ja, sind viele auch viele schon. Leute haben den, den Charlie schon mhm. gemacht. Ja. Ja. Aber damals war, gab es ja natürlich diese Straße nicht hier über den Berg da, über den Gipfel, wo wir angehalten haben. Mhm. Ja. Damals ja, müssen wir von der anderen Seite hier hochkommen, ja, mhm. wo, zu dem Startpunkt. Ja. dann war auch schon eine größere einen großen umweg ja, von dort hier. das ist der vorteil wenn man nach norden fährt durch die, diese strecke dass man auch schon zum balloon mitbekommt also sehen kann ja. also da gibt es dann auch schon ein spezialprogramm nur für zum Ballon, ja. nur einfach mal hier zu kommen und Landschaft genießen und so, ne? aber dann jetzt, äh, da gibt es auch schon einen anderen Weg, na, im Westen zum Beispiel, aber das können wir dann auch schon machen, also hierher fahren, dass die Gäste irgendwie mal auch die Terrasus-Ballon auch sehen können ne? und dann äh, das auf einen Weg gleichzeitig, also mit der Wanderung dort am Wasserfall. Ja? Aber der, die Wasserfälle, die zwei Wasserfälle, die wir jetzt besuchen, ja, die sind auch schon sehr schön, ja? besonders den, äh, der zweite, ja? also der zweite äh, nennt sich dann Tukalep, ja, so also fliege, fliegendes Wasser heißt es, ja, okay. also es ist sehr hoch und viel Wasser ist wunderschön, ja, ihr habt bestimmt auch schon gesehen, das Bild, ja. Habt ihr gesehen? Ja, so auf meiner Webseite, Aha, ja. das steht ah, dort. Ja. Ja, ja. So, machen die einheimischen Ausflüge mit dem Pickup. Ja. Ja. So gibt es mehr Platz ja. und schon einfacher. Ja. Dann ist luftiger. Braucht ja. <lacht> man überhaupt keine, keine Klimaanlage dafür. Ja. Und was nennen wir eine natürliche Klimaanlage ist da. Ja? uns hier sind die Leute hier in Zimbalun äh, schon, sagen wir mal, schon die reichen Menschen. Ja? Aber wenn wir sehen, die Häuser sind nur einfach Häuser da. Ja. Äh, durch die Landwirtschaft oder damals wurden auch schon viel, viele äh, Zwiebel und Knoblauch hier.